Wir sind wieder zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword HD und damit es weitergeht müssen wir die Statue wieder nach oben schießen lassen, denn in der letzten Folge haben wir das untere, diesen unteren kompletten Kellerbereich kann man sagen, mit ganz vielen Zombies durchsucht und dann haben wir herausgefunden, dass wir einfach ein großes Seil lang gehen mussten, damit wir jetzt hier, ja, wieder runter gehen können. Warte, nicht runterspringen, einfach hier ans Seil. Genau, oui ab sein Oder so. Aber warte mal, waren die nicht große Zombies? Das große Zombie wurde? Was? Was ist mit dem Gesicht? Liegt war grad. Mit dem Gesicht. Naja, egal. Ähm, ich glaube, ich muss jetzt einfach nur hier lang, ne? Das wir mit? Aber warum nicht? Genau. Und jetzt ist hier einfach so eine große, riesige weiße Kiste mit. Naja, höchstwahrscheinlich das Puzzleteil. Nicht? Du hast einen gesegneten Schlüssel erhalten. Diese Holzschützerei strahlt Güte aus. Sie ähnelt der Statue im oberen Stockwerk. Oh oh, war eine Falle! Äh, äh, äh, äh, äh, äh, weg äh, hier, Blatsch. Okay, das war easy. Und jetzt haben wir da oben so eine Statue. Ah ja. Aber ist das jetzt der Schlüssel, um das Ganze zu beenden? Können wir zum Boss? Also, rein theoretisch, ja. Außer es ist was komplett anderes, aber ich dachte erst, erst mal, das ist ja der Schlüssel. Ja, das Puzzleteil. Wird ja wahrscheinlich auch Schlüssel genannt, deshalb. Doch, das könnte da reinpassen, das könnte da reinpassen. Lass es mal ausprobieren. Haben wir schon gelesen? Suche den Schlüssel in der Tiefe, haben wir nicht gelesen, aber naja, ist offensichtlich. Das ist der Schlüssel. Und ja, wir kommen gleich zum Boss. Schön. das ist das nicht schon richtig so? So? Hä? Nicht? Doch. Doch, ist schon richtig. Zack. Ja, das war ähm, Dungeon war okay. War super nervig. Gab ein paar Stellen, die habe ich nicht gecheckt. Aber er ist nicht super lang. Okay. Ich möchte diesen Boss jetzt wirklich so verkloppen. Und deshalb sind hier die, die, die Treppen, damit man dann hier am Ende hier hoch kann. Ah. Was mache ich mit euch? Ich habe nur das Gefühl, damit wecke ich den Boss oder so. Oder vielleicht so ein großer Wasserstrahl nach ganz oben. An die Oberfläche. Oh, damit. Oh, damit fahren wir nach oben. Statt nach unten. Hallo. Bist du da was? Ich glaube nicht. But what if? <lacht> Boah, hast du einen langen Hals? Da geht man auch oh, so eine Hals, ey dann noch ja super wir dürfen sogar einmal noch mal speichern falls wir wollen falls wir wollen dürfen wir noch mal speichern und wisst ihr was leute wisst ihr was ich speicher sogar ja weil ja hier kann man sich noch mal full heal ich brauch's natürlich nicht ein ne? pro gamer in diesem spiel vor allem in diesem spiel deshalb brauche ich sowas nicht aber für die es brauchen ist sicherlich ziemlich gut <lacht> So, mein Freund, du Endboss. <lacht> oh nein, es ist Girahim! Du bist ziemlich hartnäckig. Ich benötige meine kostbare Zeit um meinen Weg für die Rückkehr des Dämonenkönigs zu finden. Zu allem Überfluss stört mich dann auch noch so lästiges Getier wie du. Das schlägt mir doch ein wenig auf die Stimmung. Und da... Haut da wieder ab wie ein Feigling. What? Das Ding lebt? Irgendwie kriege ich ja ein bisschen Vario World Vibes. Wow. Was zum Artefakt, der Fensternis. Da Ilum. Oh mein Gott, Leute, es Da Ilum! Okay. Machen wir ein bisschen Angst, ne? Musst du vielleicht diese Dinge kaputt machen hier? Was so? Was, was mach ich? Hier. Hier dran. Ah. Nicht? Was mache ich denn? Äh, äh, ich habe kein Schild, ne? Ah, warte. Nee, nee, nee. ähm, ähm, ähm, ähm, ähm, ähm, ähm, ähm, ähm, zu ihn zurückschleudern. Hier. Auf ihn. Oh, hat geklappt. Hä? Was muss ich machen? Was soll ich denn da. Oh, das war schon mal richtig, ne? Ihn selbst damit zu treffen, ja. Ach, so vielleicht damit graben. Moment, das probiere ich glaube ich mal aus. Wie damit graben? Kann natürlich auch sein. Ja! Rausziehen! Okay, stopp, stopp. Ja, das muss ich auf jeden Fall machen. Ich muss seine Körperteile rausziehen. Neues Sunshine-Style. <lacht> oh. Was macht er jetzt? Na. Nochmal seine Dinge rausziehen lassen. Oh, und jetzt will ich ihn angreifen. Ha, ja. Ha, -ja. Oh, oh. Aua. Das war klar, dass das was passierte. Taktikwechsel. Okay, jetzt zweite Phase, sowieso. Also. Was hat er jetzt vor? Ist das richtig so? Ja. Ich mach's aber anscheinend immer richtig, einfach um ihn rumrennen. Drum, drum. Alter, wie soll ich das so schnell machen? Oder kann ich auch joggen? Ja, muss irgendwie rumjoggen. <lacht> und irgendwann holt er seinen Arm raus und ich reiß ihn dann wieder raus. Gut so. Jetzt holt er seine beiden Arme raus und ich schlag ihm dann in seinen Bauch! So wie es geht! Dritte Phase oder so? Bleibt ganz gut, oder? Das ist wirklich easy. Einfach um ihn rumlaufen, manchmal so eine Leine, mit der Peitsche. Ähm. Ja, ich glaube, das wird jetzt nicht mehr so gut funktionieren, aber ich gucke mich trotzdem. Doch, warte, das funktioniert doch noch. Das funktioniert doch noch. Was zum... Leuchten. Warum? Warum leuchtet ihr? Oh. <lacht> Weil ich einfach seinen Arm knau. Also seine seine Ich glau einfach sein, sein Schwert. Ich kann einfach das Schwert nehmen. Und dann möchte ich ihn damit verhauen. Ja, seine Beine abhauen! Oh. So Alter, das. ist ja cool. Boah, bist ja wahrscheinlich der einfachste Bosskampf, aber dafür der coolste von der Zenerie. Aber ich sterbe langsam. Oh ja, danke, danke. Das macht der Dinger kaputt. Das ist cool. Komm, mach was, mach was Cooles, mach was Cooles, mach was Cooles, Bro, mach was Cooles. Das ist cool, nein, das ist super uncool. Ach komm on. Das muss echt nicht sein, weißt? Aber, Aber er killt seine eigenen Freunde. Er killt seine eigenen Buddies. Ich sehe nix. Machst du mal was? Und jetzt hole ich deine Arme wieder raus! und den Spin ich. Dann lass ich spinnen. Okay. Ja genau, kämpfer okay, deine Freunde. richtig gut. Was ist jetzt meins? Ja? Ist das okay? Ist okay, ne? Ist auch okay. Den darf ich nochmal mal ausleihen, oder? Ich gebe ihn auch später wieder. Keine Sorge. BAM! Das hast du davon von mir zu vertrauen! Zack! Zack! Und nochmal Zack! Der hat echt viel aus. Großer Tank. was ist denn jetzt noch? Es ist so warm, ne? Das ist wirklich workout hier. Oh. Was zum Ist klar? Hast du sich jetzt ausgetobt? Spawnt da wieder seine kleinen Minions, die niemand juckt. Niemand hat danach gefragt. Er ja, setzt einfach deine blöden Attacken ein, please. Was ist los? Boah, wie viele noch? Ja, ich bin tot. Glaub ich. Ich seh nix. Ja, ich hab nichts gesehen, Bro. Ich sehe immer noch nichts. Ich mal mit dem Ding rum. Jetzt mach doch mal. Nein, nicht während ich. Oh, ich bin tot. Ich muss wegrennen. Ich muss wegrennen. Bitte machen wir die kaputt, die Dinger. Machen wir bitte kaputt. Nicht noch mehr spawnen! Muss ausreichen. Sechs Herzen. Ich hole jetzt erstmal deine blöden Eingeweide raus. Ja, dann hole ich mir das Schwert, was die mal gehörte. Und weißt du, was ich damit mache? Aua. Weißt du, was ich mit diesem Schwert mache? Sterben, wie es scheint. Ja. Sieht nicht so gut aus. zumindest nicht mehr. so schnell yes das wird noch was auf die kacke mich fast bekommen das einzig schwer an diesem bosskampf war der fakt dass man kaum herzen bekommen hat aber der kampf selber fand ich in ordnung Schön meine Wut rauslassen und jetzt bin ich voll geschwitzt, aber dafür erhalte ich ein weiteres Leben, einen weiteren Herzcontainer. By the way, wenn wir noch ein Herz erfinden sollten, dann kriegen wir auch noch mal ein weiteres Herz. Yeah! Eine zweite Reihe: Wie viele haben wir da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann jetzt ein elftes Herz. Das heißt, wir können vielleicht insgesamt 20 Herzen haben oder so? Sick. Außerdem muss ich wirklich sagen, das war das Coolste im ganzen Kampf. Dieser Link hier mit diesem Schwert. Das war wirklich sick. Können wir das mitnehmen? Hm, warum frage ich überhaupt? Natürlich nicht. Ja, mein Schwert darf da liegen bleiben. Wir gehen hinein. So, finde ich hier die Flamme? Ich gehe mal davon aus. Steuerung? Das ist genau andersrum. Leute, das ist literally genau andersrum. Was ist da passiert? Naja. Hä? Du sollst das Schwert nicht einpacken, Link. Sondern drauf! Da ist die Flamme. Schön in grün. Liegt jetzt einfach mein Schwert rein oder wie soll es funktionieren? Schon ziemlich heiß. Naja. Oh. Vielleicht hat eine bessere Idee. Sie absorbiert einfach das Feuer. Gebieter, das Schwert! Äh, ja, hier. Ich will das nicht anfassen, das ist zu, zu heiß. Oh, warum? Ah. Wow. Boah. Das sieht aber richtig sick aus. Ein grünes Schwert? Oh. Verrose Flamme hat dein Schwert gestärkt. Seine Klinge ist gewachsen und es ist schärfer als je zuvor. Wir machen wahrscheinlich dann damit mehr Damage. Das ist doch schön. Aber leider gibt es noch zwei weitere. Wie stark wird denn das Schwert am Ende sein? War ich dann One-Hit alles? Ich schätze, das ist worth it. Oh. Oh. Ha? Was zum. Was ist das sind auch meine Hand. Gestärkt durch die heilige Flamme ist dein Schwert gewachsen, Gebieter. Ja, habe ich verstanden. Leuchtet so ein ganz klein bisschen, glaube ich. Gebieter, ich habe nun die Kraft, dich ein neues Lied zu lehren. Kehre dafür zurück zur Stätte der Lieder. Die Stätte der Lieder? Wo waren die noch das habe ich wirklich vergessen. Was ist noch einer von euch? Bestimmt. Oh. Hi, Ron. Ich sehe, dein Schwert ist nun stärker denn je. Obwohl du nur ein kleiner Junge bist, hat dich die Göttin auserwählt. Aber noch weißt du die volle Kraft deines Schwertes nicht einzusetzen. Du musst weiter lernen. Dein Geist muss wachsen. Bis bald. Okay. Ciao. Da ist weg. Damit sollten wir komplett durch sein mit dem Wald von Faron. Und ihr seht schon, wir haben noch zwei weitere Gebiete. Und das Gebiet links ist noch riesig und oben auch noch relativ riesig. Also. Es scheint, als hätten wir noch einiges vor uns, Freunde. Aber der Part ist hier natürlich nicht vorbei, das wäre zu kurz. Deshalb gucken wir uns mal ein bisschen alles genauer an. Also wenn du dabei stehen bleibt, ne? Ah, er träumt mich nur. Okay. Warte, also können wir nicht einfach hier mit der Statue reden und dann kommen wir wieder zurück nach oben? Geht das nicht? Doch, ins Wolkenmeer reisen. Ha, alles klar. Wo kann ich jetzt ein neues Lied... Städte der... Städte der Lieder. Also entweder am Wolkenhort oder hinter den Wolken. Lass mal sehen. Äh. Ah, hinter den Wolken, ja. Und hier ist eine Kiste. Haben wir noch mehr Kisten hier? Ich sehe keine. Okay, dann fliege ich kurz dorthin und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich angekommen bin. Wisst ihr, was ich cool fände? Ich fände es cool, jetzt wo man die Peitsche hat. Wenn man. Also ich hätte es halt cool gefunden, wenn man jetzt mit der Peitsche irgendwie, während man fliegt, vielleicht damit rumwedeln kann. Weil hier sind überall Gegner um mich rum. Und das wäre halt cool gewesen, jetzt wo man die Peitsche hat. So dass man vielleicht halt die Dungeon-Items auch in der Luft benutzen könnte. Das fände ich halt ganz cool. Aber ist leider nicht der Fall So. Dann klettern wir mal hier rein und hören uns das nächste Lied an. Warum auch immer. Uns das feindlich von Anfang an alle drei beibringen konnte, sonst wahrscheinlich nicht vertraut. Okay, akzeptiere ich. So, wieder hier in dieser wunderschönen großen Halle. Und ich bin ready, was Neues zu lernen. Also, bringe mir ein neues Liedchen bei. <lacht> da kommt die komische Statue wieder. Oh. So, nehmen wie es Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Als du das Wappen mit dem Himmelstrahl berührtest, hat die Göttin zu mir gesprochen. Gebieter, höre nun die Botschaft der Göttin. Ja, die redet da unten schon.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 Nun nimm dieses Lied und begib dich in die Wüste Ranel, wo dich eine weitere Prüfung erwartet. Okay. Wüste Ranel. Ich meine, das war das mit dem Vulkan. Wir stehen einfach in der Luft. Inmitten eines... Winters. Dieses Lied heißt Nairus' Weisheit. Ein Lied der Weisheit, das dich führen wird, Gebieter. Du erhältst Nairus' Weisheit! Wir haben es uns angeprägt. Wir halten das Lied. So rum. Ich werde Nairos Weisheit für dich aufbewahren. Mit der Aurasuche kannst du nun den Eingang zur Prüfung finden. Brich nun auf zur Wüste Ranel. Na gut, Freunde. Ihr habt sie gehört. Dann wollen wir mal aufbrechen. Und da kriegen wir... Eine neue Aurasuche? Was denn? Äh, hä? Was ist denn die Aurasuche? Portal der Prüfung. What? Ha? Was ist denn für ein Portal der Prüfung? Okay, davon weiß ich nichts. Ich gehe mal ganz gut speichern. Moment. So, okay. Nein! So, okay. Das war komisch. Naja, auf jeden Fall. Ähm. Soll ich jetzt mit der Aurasuche mich hier wegfinden? Die Aurasuche. Sag ich so raus? Oder wie? Vielleicht soll ich auf eine bestimmte Insel gehen? Aber ich kann die aura noch gar nicht hier benutzen. Ich würde mal sagen, ich lande vielleicht da hinten mal. Obwohl, vielleicht zeigt er das auch. Hm. Warte, links ist eine Kiste. Vielleicht kriegen wir sie ja jetzt schon. Da muss ich sie nicht gleich mit Ingi machen. Ja, ihr wisst ja, ich habe ja vorgehabt, nach jedem Dungeon eine Folge mit Ingi zu machen. Ein bisschen Backtracking betreiben und so. Damit ich hier nicht hin muss, nochmal, machen wir es einfach jetzt. Ich möchte sowieso nicht mehr die Wüste reinhören und halt anfangen. Das kann für eine andere Folge bestimmt sein. Ab. Ah, ja, gut. Ich hab die Knopf nicht gefunden. Und das Ding ist gerade in die Wand geflogen und gestorben? Was? Okay, cool. Gut gemacht, Freund. Was zum... Wie komme ich da denn hin? Ja, genau, in die Richtung drehe ich, auf jeden Fall. Okay, egal, egal, und los! Man kann klettern, okay. Aber die sind zwei Truhen, habe ich gesehen. Hier ist eine. Als ob, da, als ob ich da nicht rankomme Really? Okay, ich, ich wollte schon sagen, ich wollte schon sagen, wie dumm wäre das, wenn man da nicht rankommen würde. Gib mir die Rubine, die ich verdiene! Und ein Monsterhorn, okay. Nimm mich mit. Na gut. Hallöchen, keine Spinnilein. Lass mich mal in Die machen ja wirklich gar nichts, die Spinnen. Die tun ja nicht mal weh. Die krapschen grap sich nur an dich dran. Die sind ja wirklich überhaupt nicht schlimm. Äh, ja, schnell. Schaut trotzdem schnell. Hier hoch! Und hier! kriegen wir? Oh! Eine Rubinmedaille! Trägst du sie bei dir, wirst du häufiger als sonst auf Rubine stoßen. Nimm sie mit, um schnell zu Reichtum zu kommen. Ich glaube, Terry wird froh sein, wenn wir das ihm erzählen. Dass wir so ein schönes Item erhalten haben. Ich meine, da könnte es auch gut gebrauchen, aber. Ich möchte Items haben, deshalb. Stimmt, vielleicht sage ich ihm das lieber nicht. Sonst will er es vielleicht haben. Sonst kauft das mir noch ab. Ich meine. I don't know. Obwohl, würde ich mir überhaupt das irgendwas bringen? Ich meine, er ist ja kein Adventurer, er ist einfach nur ein Handelsmann. Ich kann nicht schlagen mit meinem, mit meinem Flügel, neul. Okay. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder in der Stadt bin. Und da sind wir. Wieder zurück im Wolkenort. Aha. Da ist eine Kiste, da ist eine Kiste und die haben wir schon länger hier. Moment, können wir da nicht sogar drankommen an die beiden? Ich meine, das könnte schon funktionieren. Ja doch, die kriegen wir doch locker. Ich weiß, dass wir letztens mal waren mit Inki. Aber die können wir noch nicht öffnen. Von daher, jetzt können wir sie öffnen. Und jetzt hole ich mir meine Reichtümer. Wir werden auf jeden Fall lang rechts zu Terry gehen. Ist 100 Rubine, also die nehme ich auf jeden Fall mit, ne? Also. Wäre ja gelacht, wenn nicht. Ui. Äh, äh, äh, äh, äh. Was? Was? Das sah gerade aus wie ein Bug oder so. Was war das denn? Hab ich noch nie gesehen. Das sah gerade zu geil aus. So, ah, oh, Kopfhörer angestoßen! Cutten wir einfach, cut, cut, cut. Und dann sind wir einfach wieder in der Luft. Okay. Ach stimmt, die müssen mir noch helfen. Mhm. Kann ich hier vielleicht Musik spielen? Weil hier sind Schmetterlinge. <lacht> ich kann aber einfach rumlaufen. Woo! Hallo Leute, ich bringe euch Musik. <lacht> okay, lustig, dass das geht. Ähm... Okay. Tarif wird sogar eine Minimap angezeigt. Ich möchte mein, mal noch da hinten gehen. Neue. Oh, Katze. Oder die Mur. Äh, ja, neue Gütepunkte habe ich leider noch keine. Stimmt, warum sind diese grünen Pflanzen eigentlich nirgendwo gewesen in letzter Zeit? Ah, da. Moment, kann ich da vielleicht hinfliegen? Und dann genau darauf landen? Ist soweit nicht so weit. Wo bin ich jetzt? Hier. Passt das? Was habe ich netz? Was huh. bist du? Okay. Hier wollte ich überhaupt nicht lang. Wo bin ich? ich wieder hinten lang. Geht das nicht? Ach so, ich darf hier nicht springen. Ah, ich vergessen. Na gut, dann fragt einfach später mal Ingi nach. Ähm Und dann gehen wir zu Terry. Da hinten ist er. Der Gude. Da würde ich jetzt gerne hin. Deshalb gehe ich da auch hin. Lol. Und ja, wir sehen schon, wir kriegen ja schon etwas mehr an Rubinen. Schon wenig mehr. Kann ich noch mit, der, mit dem Lasso, mit der, mit der Peitsche kriegen? Wo ist er denn? Über mir, ne? Da. Das geht doch bestimmt, oder? Nee? Nee. es nee, geht nicht. Oder? Vielleicht geht es. Ich habe es auf jeden Fall jetzt nicht geschafft. Ich stupse ihn einfach mit meinem Beetle an. Das kostet mich nichts. Und... Ist sowieso einfacher fliegt doch nicht weg, hallo! Kann man den nicht anstupsen mit dem Beetle? Es ist ja langsamer Was ist nochmal mit dem Beetle? Guck mal, der fliegt schneller, wenn man mit dem Beetle fliegt Da läuft er von mir ab! Hey Terry! Was soll das? Ich bin Kunde, ich hab richtig viele Reichtümer für dich! Ich hab richtig viel für dich mitgenommen, ja? Hab ich hoch? Danke! Wee. Ich hab einiges im Petto. Du wirst leben, was ich mitgenommen habe. Meine Taschen sind schon so voll. Ich rieche schon nach Rubin. Okay, wir haben hier die Medaille, das Ding und die Tasche. Wie viel hat nochmal das Ding gekostet? Oh, Lebenskraftmedaille. 800, das ist echt viel. Wie viel hat das nochmal? Oh, Insekten. Tausend! Oh! Ja, das ist Late Game Item, mehr um ehrlich zu sein. Oh, dieses Schippe, bedeutet, dass das Artikel ausverkauft ist. geht dann läuft mein Geschäft in letzter Zeit viel besser. Das reicht ihn hoch an. Dankeschön. Okay, ist das ist das einzige, was wir uns leisten können. Zusatztasche. Was? Das ist teuer? Nur, das zwingt sich auch niemand zu kaufen. Also <lacht> gut. Oh, Sie haben noch richtig viel Geld. Ich kann mir nichts leisten. Bei Terry? Oh, bitte warten Sie einen Moment! Sie sind ganz schön schwer! Wegen Ihnen musste ich wie ein Irrer in die Pedale treten! Und jetzt wollen Sie gehen oder was zu kaufen? Pah. Na los, sehen Sie zu, dass Sie wegkommen. Was zum Terry? Ich dachte, wir sind beste Freunde! Oh mein Gott! Ich glaube, das ist sogar das, was mir irgendwie zeigen wollte, oder? Ey, jetzt habe ich mich. Oh nein, jetzt mag mich Terry nicht mehr. Leute, das muss ich glaube ich erstmal verkraften. Ich glaube, wir sehen uns in der nächsten Folge mit Ingi hier wieder. Außer ich mache die Folge irgendwie länger oder so. Vielleicht auch eine kurze Folge. Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall. Ja, wir sehen uns wieder mit Ingi das nächste Mal.